Hey, oh, Jizo, Zappa! Und hallo herz und herzlich willkommen neue Zuschauer bei DioDinci. Quick Tip! In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen Fortnite-Player-Server direkt mit Walheim verbindest. In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du auf Steam einen Server als Favorit hinzufügst. Und bei Fortnite-Player-Server ist es im Prinzip genau das gleiche. Nur es gibt einen Unterschied, was den Port anbelangt und da muss man Folgendes beachten. Zum Verständnis möchte ich jetzt hier jetzt nochmal bei Steam anfangen. Wir sind auf der Steam Startseite. Wir gehen auf Ansicht, runter auf Server. Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster. Der erste Reiter ist Internet. Hier sehen wir alle Server, die mit Steam verbunden sind. Wir wollen allerdings einen Favoriten hinzufügen und deshalb gehen wir einen Reiter weiter nach rechts auf Favoriten. So, hier haben wir jetzt alle Server aufgelistet, die wir als Favoriten festgelegt haben. Ich möchte jetzt hier nochmal einen Server hinzufügen. Dazu gehe ich auf den Button hier unten rechts am Pop-up Fenster Server hinzufügen. Es öffnet sich ein weiteres Pop-up Fenster, das... Wünscht, dass ich meine IP-Adresse und den Port des Servers eintrage. Wo finde ich jetzt bei Fortnite-Players meine IP plus den Port? Dazu gehen wir jetzt auf Fortnite-Players. Und hier sind wir in der allgemeinen Übersicht meines Servers. Unter dem Reiter Konfiguration unter Menü Allgemeine Infos. Hier steht die Server-ID, das Spiel... Die IP und dahinter nach dem Doppelpunkt der Port. Der Status des Servers, mein Server, läuft. Was wir also eingeben wollen, ist 62.104.97.82. Das ist auf jeden Fall die IP-Adresse. Die kopiere ich jetzt hier raus, gehe wieder zurück auf Steam und kopiere sie hier rein. Jetzt haben wir die IP, nun folgt gleich der Doppelpunkt und wenn wir jetzt auf Hornet Players schauen, dann haben wir hier den Port 2456. Wir geben das so bei Steam ein. 2456 und sagen diese Adresse zu verfrücken hinzufügen. Es wird nicht angezeigt, deshalb drücken wir Aktualisieren. Wir haben Aktualisiert und was sehen wir hier? Der Server bzw. der Spiel antwortet nicht. Warum? Und das ist jetzt das Spezielle bei Fortnite Player Server. Bei Fortnite Player Server gibt es einen Wiki Eintrag und zwar lautet dieser, Wahlheim, wie verbinde ich mich direkt mit dem Server? Den Link zu diesem Artikel werde ich dir auch in die Beschreibung reinpacken. Dann kannst du da nochmal alles nachlesen. Und zwar ist es folgendes Problem. Bei Fornet-Player-Servers muss man den Port nehmen und dann immer Port plus 1. Das bedeutet, der einzutragende Port ist nicht 2456, sondern 2456. 7, ich habe wirklich sehr lange dafür gebraucht, um das herauszufinden, nachdem ich den Support angeschrieben habe, wusste ich es jetzt und ich dachte, ich mache jetzt hier mal ein Video dazu, falls du auch so lange probierst und Schwierigkeiten hast, dann Server in die Favoriten hinzuzufügen bzw. mit Steam zu verbinden. Das ist also der Fehler. Was machen wir? Wir werden diesen Server jetzt einfach wieder entfernen, gehen auf Server hinzufügen. Wir kopieren die IP ein, machen Doppelpunkt und sagen jetzt 2457 und fügen die Adresse zu den Favoriten hinzu. Und man siehe, Gamers Crown Walheim ist wieder als Favorit in die Liste hinzugefügt worden und hat Verbindung. Alright, ich hoffe dir hat das Video geholfen, deinen Fortnite-Player-Server direkt mit Valheim zu verbinden, beziehungsweise unter Steam als Favorit hinzuzufügen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir auch gerne einen Kommentar hier, falls du noch weitere Fragen hast. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Server und Valheim. Ich sage an dieser Stelle, Adio, dein Dio. Yeah, yeah. Du weißt Bescheid? Nichts anbrennen lassen. <lacht>